Tage, doch auf einmal kommen Sinne wie im Windebeck Ich bin nicht fertig hier, das war nicht mein Zweck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 Entweder sie oder ich bin weg und ich kämpfe ums Überleben mit allen Mitteln für einen guten Zweck.